Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Ja, wir zocken heute Rainbow Reactor. Ich habe es schon lange nicht mehr angeschaut und es sind einige Updates rausgekommen. Das Spiel ist jetzt in Deutsch. Wir haben tolle musikuntermalung und ja, wir haben Valve Index Controller Unterstützung. Na, wie wir sehen, ich kann alle meine Hände vernünftig benutzen. Oder meine Finger, nicht meine Hände. Meine Hände natürlich auch. <lacht> Ja, aber das Wichtigste für mich war jetzt eigentlich, dass ich auch die Grip-Taste der Wolf-Index-Controller nutzen kann. Und das funktioniert bei, leider bei, nicht bei allen Leuten mit der Wolf-Index. Also äh, es gibt Meldungen, dass bei manchen Leuten funktioniert hat, bei manchen nicht. Und bei den Leuten, wo die die Bälle jetzt nicht mit den grip der Wolf-Index-Controller greifen können, da gibt es jetzt einen kleinen Fix, den möchte ich euch jetzt erstmal erklären. Also Video ab! Ja Leute, um bei Rainbow Reactor die Grip-Taste benutzen zu können bei den Index-Controllern, müssen wir was umstellen, wir müssen was erstellen und das zeige ich euch jetzt. Einmal gehen wir hier auf dieses Fenster, dann auf diese drei weißen Balken, klicken einmal mit der linken Maustaste rein, dann gehen wir auf Geräte, Controller-Einstellungen und dann müssen wir das, äh, ja, die Controller-Bindings für Rainbow Reactor raussuchen. Wenn ihr das jetzt seht, wie ich ungefähr, Rainbow Reactor nicht drin ist, geht ihr hier auf Show More Applications und da ist ein Rainbow Reactor. Bei euch kann es natürlich auch viel viel tiefer sein. Da gehe ich jetzt erstmal rein. So, gehe mal einmal auf das Originale. Dann gehe ich bis zum Grip oder Griff runter. Dann wähle ich hier dieses äh, ja, Bleistiftzeichen-Symbol aus. Dann muss ich hier einmal reinklicken. Und dann trage ich da ein Interact with UI. So, und da hier der Spiegelmodus aktiv ist, wird es auch auf der rechten Seite dann umgeändert. Jetzt machen wir einmal persönliche Zuordnung Speichern. Da können wir jetzt einfach eintragen Grip, Fix, Rainbow, Reactor. Dann speichern wir das Ganze. Und gehen auf Zurück. Das Ganze ist momentan nur ein Fix. Das heißt, sehr wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, packt der Entwickler das Ganze ins Menü und wir können es bequem im Rainbow Reactor Menü auswählen, ob ich jetzt mit dem Trigger den Ball greifen möchte oder mit der Grip-Taste. Und bei den Index-Controllern ist es natürlich ja, einfach logisch, dass ich die Grip-Taste benutzen will, weil es einfach ja, realistischer wirkt. So, jetzt habe ich bei meiner Version aber das Problem. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Wenn ich jetzt Rainbow Re Reactor lade, dann äh, wird mir angezeigt, dass das erstellte Binding hier, egal was ich mache, zu alt wäre und es wird auf das Originale, Default-mäßige zurückgesetzt. Und ja, ich muss es dann im Spiel wieder manuell umstellen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, das Spiel startet dann in diesem Menü hier in SteamVR und... Ja, das ist die Meldung, die wir hier bekommen. Das heißt, wir gehen einmal hier auf Schließen. Dann gehen wir einmal auf, ich glaube, zurück. Genau, Rainbow Reactor. So, dann gehe ich hier auf mein persönliches gespeichertes, ja, Controller Binding. Und mache hier wieder diese Zuordnung auswählen. Dann ich wieder auf Zurück. Ja, das ist eigentlich das schon gewesen. Jetzt können wir ganz normal mit der Grip-Taste die Bälle greifen und das machen wir jetzt. Ja, Leute, das war der kleine Fix und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Danke auf jeden Fall an Kalle Max, der mir das hier äh, so gezeigt hat, weil das kommt jetzt nicht von mir alleine. <lacht> also einer der Entwickler hat mich hier ein bisschen unterstützt. Aber ich hoffe echt, dass das Menü hier, ja, dass das irgendwann im Menü eingebaut wird, dass ich hier unter Optionen einfach sagen kann, okay taste oder Trigger, um die Bälle zu greifen, das wäre eigentlich optimal und wenn das dann funktioniert, ja, kann jeder einfach im Menü alles umstellen, wie man das braucht. Ja, ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal, wie das Ganze so klappt und ob es klappt. Also, los geht's. Los geht's. Chroma-Bälle genau. kommen <lacht> aus dem Reaktor. Pass auf, sie sind sehr empfindlich. Okay. Schnapp sie dir und lass sie nicht fallen. Du Funktioniert musst super. Ins Abkleidbecken werfen und sie zum Reagieren bringen. Positioniere sie deswegen gemäß ihrer chromatischen Polarität. Das bedeutet Farbe. Und so mehr von ihnen auf einmal reagieren, desto mehr Energie liefern sie. Den Ball da jetzt mache, da rein, dann haben wir. Genau. Vielfache Reaktion, noch mehr Energie. Da machen wir meine vierfache. Spitze. Also mindestens drei muss man haben. Es gibt natürlich auch mehr Punkte. Es klappt ganz gut mit dem Grip-Tasten. Gefällt mir. Das System kennt ja wahrscheinlich jeder von, von irgendwelchen Handy-Games. Die Musik ist jetzt echt stimmig, finde ich. Einfach. Eine einfache Reaktion. Gut. Das ist auch nicht zu unterschätzen, einfache Reaktionen. Noch fünf Reaktionen. Mal sehen mal dahin. Muss ich mal schauen, wie ich das am klügsten anstelle, dass ich hier gleich so viele wie möglich habe. Aber oh, jetzt müsste ich eigentlich zwei gelbe Bälle haben. Kann ich die hier ablegen, ja. Dann müsste ich versuchen, die gleich zeitgleich zu werfen. Da kommt auch schon was. Ach, nee, das funktioniert nicht. Okay. Ganz nett. Ganz nett, komm, hör auf. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und da oben die Strikes sind, wenn wir irgendwas fallen lassen, rauswerfen und so weiter. Das ist natürlich jetzt noch sehr langsam, das Ganze. Musik gefällt mir echt gut. Passt irgendwie zum Game. Multiplikator auf Maximum. Genau, volle Energie. Fantastisch. Nur noch eine Reaktion. Eine Reaktion. Komm, wir versuchen mal beide gleichzeitig. Okay. schade. <lacht> Super, du hast das Ende der Schicht erreicht. Übrig gebliebene Chromabälle werden dir vom Lohn abgezogen. Hey. Du hast weniger als drei Chromabälle im Becken gelassen. Super Nein. gut. Du kriegst 10.000 Bonuspunkte und wir löschen alle Strikes. Yes. Dein Multiplikator ist auf Maximum. Du bekommst 500 Bonuspunkte. Du hast die Schicht ohne Fehler geschafft. Das gibt 1000 Bonuspunkte. Boah, ohne Ende Punkte hier. Für die größtmögliche Effizienz werden Rückstände aus dem Reaktor durch die Rohre da hinten ins Becken geleitet. Diese Rückstandsbälle haben allerdings weniger Energie und werden nicht von selbst reagieren. Du solltest Aha. versuchen, den hinteren Teil des Beckens sauber zu halten, damit es nicht überläuft. Eine einfache Reaktion. Gut. Nicht schlecht. Probieren wir mal ein bisschen das größeres zu erreichen hier. Ach, hier. Ganz nett. Ich weiß. schon mal besser. <lacht> das funktioniert nicht super mit dem, mit dem Werfen, mit dem Greifen. Nein! Ja, ich weiß. Ich glaube, Dietrich heißt du, ne? Ach so. Das Game ist momentan im Angebot bis zum 30. September... Kostet es nur noch 5,99. Also, wem das okay. jetzt hier gefällt, zuschlagen Leute. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Oh, statt der fällt runter. Den hinteren Teil müssen wir sauber halten, Okay. Noch eine Reaktion aus Rückständen. Eine ah, den wollte ich hier Reaktion. vorne hinsetzen. Da hätten wir einen Vierer gehabt. Brauchen wir gleich noch einen hellblauen. Nicht schlecht. Schön aufgeräumt da hinten. Ja. Hausmeister hier. <lacht> Musik. <lacht> Ganz nett. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Noch fünf Reaktionen. Gut. Nachher kann man die auch kombinieren, um verschiedene Farben zu generieren. Das kommt aber, glaube ich, erst in den höheren Level. Ich war hinten den gelben auf jeden Fall wegballern. Ja, da kommt noch einer. Ah. Aber da können wir einen Vierer draus machen, ist okay. Nein, können wir keinen Vierer draus machen. Du hast noch drei Strikes. So, den Dreier kriegen wir aber da hinten, oder? Noch yes. eine Reaktion aus Rückständen. Schön aufgeräumt da hinten. Klug geworfen. Fünffache Reaktion. Noch mehr Energie. Nur noch eine Reaktion. Okay, dann die müssen wir da hinten machen. Definitiv. Wieder energetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Ende der Schicht. Mal schauen, wie du dich angestellt Feierabend. hast. Abend, ich bin weg. Du hast weniger als elf Chroma-Bälle im Becken gelassen. Nicht schlecht. Du kriegst 100 Bonuspunkte und wir löschen einen Strike. Ah, wir hättest ruhig zwei Strikes löschen können. Aber mit dir muss ich nochmal verhandeln, Junge. Du kannst die chromatische Polarität von Energiewellen ändern, indem du zwei von ihnen zusammenmischst. Da kommt, was ich gerade erwähnt habe. Manche Farben funktionieren nicht oder führen zu absolutem Energieverlust. Schau dir nebeneinander gehaltene Bälle genau an, um zu sehen, was passiert. Haben ja auch oh kein äh, Auffangbecken Habe ich denn jetzt ein zu so viel? Ein Strike. Okay. Eine einfache Reaktion. Grün. Ups. Ups, ja genau. Ups. Nicht schlecht. Okay, wir müssen rot generieren. Und Grün. Gut gemischt. Rot. Schöne Mischung. Ja. Nur noch ein Strike übrig. Noch eine Reaktion wow, aus das, Wenn diese Auffangbehälter nicht da sind, ist das ein bisschen gemein, finde ich. Vierfache Reaktion. Höhere Energie. Oh, schöne Farbe. Was jetzt? Game over, Mann. Game over. Ach komm. Wo sind wir denn gelandet? Das ist jetzt, Zifi. Tupac VR. Hier, 61. Könnte besser sein, ne? <lacht> Einen machen wir noch. Wir starten jetzt auch direkt hier. Du kannst die chromatische Polarität von Energiebällen ändern, indem du zwei von ihnen zusammenmischst. Aber pass auf. Manche Farben funktionieren nicht oder führen zu absolutem Energieverlust. Schau dir nebeneinander gehaltene Bälle genau an, um zu sehen, was passieren könnte. Ganz nett. Mach mal jetzt. Stimmt, wenn man die so ein bisschen naheinander hält, gibt's... Gut gemischt. Ich dachte, dann schimmert das ein bisschen, aber war da gar nicht. Das Gelb, den hätte ich auch gerade schon nutzen müssen. So, jetzt warten wir mal ab. Schöne Mischung. Gut. ist Grün da hinten. Oh, schöne Farbe. Blau ist eine schöne Farbe, ja. Da hast du recht. Vollkommen recht. So, dann können wir den weg machen. Ah, und da hinten. Okay. Wir müssen da hinten, weil da kommen die ja immer wieder raus. Gut gemischt. Toll. Wir müssen Rot oder Grün noch haben. Eine andere Farbe kommen. Eine einfache Reaktion. Gut. Schöne Mischung. Ah, oh Mann! Oh, schöne Farbe. Schön aufgeräumt okay, da weg. hinten. Ist gut. Oh, so, langsam muss grün. Das ist jetzt grün, jawohl. Gut gemischt. Niederenergetische yes. Reaktion aus Rückstandsbällen. Noch 15 Reaktionen. den hier? Nicht. Schlecht, den hier. Ganz nett. Dann haben wir noch jetzt grün. Blau und gelber grün. Schöne Mischung. Noch eine Reaktion. Na, schöne Ausdruck Mische hier. hier. Weiter so. Hier vorne können wir auch noch mal ein bisschen aufräumen. Gibt das auch was nee. Hier <lacht> okay, müssen wir den hier hinpacken. Oh, schöne Farbe. Nein, oh, Den habe ich gerade nur noch im Augenwinkel gesehen. Ja, Entschuldigung, Dietrich. Wird mir ja vom Lohn abgezogen, ne? Gut. Come on. Gut gemischt. Haben wir nochmal einen grün, dann können wir da nochmal aufräumen. Schöne Mischung. Schön aufgeräumt da hinten. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Ja, besser als gar nichts. Jetzt müssen wir die Roten da wegkriegen. Oh, schöne Farbe. Noch eine Reaktion aus Rückständen. So. Den noch weg. Okay. Gut gemischt. Ah, ich bin der meister hier. Das ist natürlich blöd jetzt. Einen müssen wir da hinpacken. Rot haben wir noch hier. Schöne Mischung. Noch fünf Reaktionen. Oh, schöne Farbe. Da fast was passiert. Gut gemischt. Oh, komm, komm, komm. Ne, der ist weg. Der ist verloren für du hast immer. noch drei Strikes. Prima. Wir müssen hinten noch schnell. Schöne Mischung. Oh, ich bin... Ich werfe gerade schlecht. Ah, der hat sich nochmal gefangen. Geil. Sehr geil. Oh, schöne Farbe. Der war, der war nicht geil. Gut gemischt. Schön aufgeräumt da hinten. Schöne Mischung. Niederenergetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Das war gut. So, oh, grün. schöne Farbe. Nicht schlecht. Nur noch eine Reaktion. Gut gemischt. Ja, rot können wir... Ja, jetzt können wir rot machen. Schöne Mischung. Noch eine Schicht geschafft. Schauen wir uns mal deine Punkte an. Ja, komm, schau. <lacht> du hast weniger als elf Chroma bälle im Becken gelassen. Nicht schlecht. Du kriegst 100 Bonuspunkte und wir löschen einen Strike. Über das Thema haben wir gerade schon gesprochen, ne? Er hört mir nicht zu. Hey, ich hatte eine gute Idee und habe die Arbeiterbotter gebeten, diesen energetischen Ballhalter einzubauen. Wenn du einen Chroma-Ball für später aufheben willst, geht ihn rein. So, die machen wir jetzt noch. Oh, schöne Farbe. Wir, wir müssen hier mehrere Halter haben. Gut gemischt. <lacht> haben wir rot? Rot. Schöne Mischung. Kann man jetzt gerade nichts mitmachen, ne? Rot. Oh, schöne Farbe. Gut gemischt, schön aufgeräumt da hinten. Okay, jetzt kann ich nochmal Rot generieren und dann nochmal Rot, das ist gut. Cool. Schöne Mischung. Oh, schöne Farbe. Vierfache Reaktion, höhere Energie. Oh, jetzt muss ich hier mal ein bisschen. Ja, krieg ich das, sonst kriege ich ja gar nicht mehr weg. Ganz nett. Gut gemischt. Boah, der war knapp. Schöne Mischung. Nein! Das sollte doch ganz anders hin. Oh, schöne Farbe. Was? Wieder energetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Gut gemischt. Kann du noch was? Okay, grün kann ich jetzt generieren. Schöne Mischung. Toll. Oh, schöne Farbe. Gelb, gelb, gelb. Überall gelb. Das ist doch Mist. Ja, komm, dann kann ich grün machen. Das ist gut. Give it to me. Gut gemischt, Give it to me, Baby. <lacht> <Hallo>. Schöne Mischung. <lacht> Reaktion aus Rückständen Oh, schöne Farbe Komm, gelb Ah Kann ich da noch blau Kann ich machen, oder? Jawoll Gut gemischt Boom Schön aufgeräumt hinten. War wow, auch dringend notwendig So, jetzt müssen wir trotzdem Den hier Ach, was war das für ein Wurf? Nein. Okay. Schöne Mischung. Nur noch ein Strike übrig. Gut. Oh, schöne Farbe. Gut gemischt. Nein. Okay. Okay, doch. Da hast du nochmal dahin gewackelt? Schöne Mischung. Schöne Mischung. Okay, da müssen wir... Hoffentlich kommt noch einer jetzt. Oh, schöne Farbe. Noch 15 Reaktionen. Gut gemischt. Bitte, bitte. Jawoll. Wieder energetische Reaktion aus Rückstandsbällen. Schöne Mischung. Noch eine Reaktion aus Rückständen. So. Oh, schöne Farbe. Die Roten weg. Okay, das ich macht's. glaube, ich brauche einen neuen Mitarbeiter. Ja, brauchst du. Wo sind wir denn jetzt? Bin ich besser geworden? 61, nein. Aber ich bin über Ziffi. <lacht> Ja Leute, ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Ja, hat sich zum ja, weiter zum, zum Positiven gewandelt, das Spiel sage ich mal. Musik ist echt cool und äh, ja, mit der Steuerung, mit dem Fix klappt es auf jeden Fall auch ganz gut. Macht mir persönlich mehr Spaß als jetzt mit dem normalen Grip-Tasten wie bei der Oculus Rift oder HTC Vive. Ich habe es glaube ich damals mit der Vive gespielt und äh, da hat es mir jetzt äh, ja nicht so zugesagt und äh, jetzt hier macht echt Spaß. Ja, Leute, wie eben schon erwähnt, das Spiel ist momentan noch bis zum 30.09. für 5,99 Euro im Angebot und ich glaube, das waren 60% Rabatt. Also, wenn ihr das hier jetzt cool fandet, das Video, kauft das Spiel, unterstützt den Entwickler, sind echt nette Leute und äh, sowas kann man echt mal unterstützen. Und für 5,99 Euro, hey Leute, ich glaube... Äh, das macht definitiv mehr Spaß, als so und so solche Spiele hier am Handy zu zocken. Weil hier ist man wirklich drin und ja, kann wirklich was tun. Die Bälle werfen und so weiter und nicht nur irgendwie mit dem Finger irgendwo drauf zeigen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und ja, wie immer, ja, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, ja haut doch mal auf den Abo-Button. Würde ich mich echt drüber freuen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.